Leute, was geht? Hier ist wieder der EMPWIO, der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video der Serie MPO, das Leben eines Verbrechers. Ja, ihr seht schon oben rechts, heute fehlt die Facecam. Im letzten Video hat nämlich einer einen Kommentar geschrieben: Hey Boss, du siehst zwar unfassbar krass aus, du bist einer der gut aussehendsten Männer, wenn nicht sogar der gut aussehendste Mann, den es auf der gesamten Welt gibt. Aber deine Storys sind so krass. Das menschliche Auge kann es quasi gar nicht zusammenführen. Das kann es gar nicht glauben, dass ein Mensch solche Geschichten erleben kann. Und deswegen dachte ich mir, ich probiere es mal heute ohne Facecam. Schreibt mal bitte in die Kommentare, findet ihr es besser mit oder ohne Facecam. Keine Angst, die anderen Videos werden trotzdem alle mit Facecam kommen. Aber bei der Serie, da wollte ich mal gerne ausprobieren. Und ja, wo waren wir denn im letzten Mal stehen geblieben? Im letzten Mal, der Boss hat mit lockerem Sieg gegenüber... Aquaman und Neptun triumphiert, meine Freunde. Ja, könnt ihr euch bestimmt noch alle gut erinnern an den Ellenbogen-Kombination, meine Freunde. Ich hoffe, den habt ihr habt auch alle ein bisschen geübt zu Hause. Falls nicht, macht es mal. Könnt euch auf jeden Fall im nächsten Streetkampf weiterhelfen. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Ich habe Aquaman und Neptun besiegt. Ich wurde quasi zum, ja, der Meister der Meere wurde ich quasi. Was heißt das jetzt? Viele fragen sich: Boss, Meister der Meere? Was bedeutet das? Und so ihr wisst ja schon, ich konnte ja schon vorher mit zum Beispiel zlatko reden oder allgemein mit den ganzen krassen Wassergetier, aber das hat noch eine kleine Sache geändert, aber da werden wir später drauf kommen, weil ich sag mal so, die meisten Wassertiere haben mich sowieso bewundert. So diese ganzen Haie, HM, die dachten sich, boah, ich würde auch mal gerne so ein gefährlicher Typ sein wie der Boss oder diese ganzen anderen gefährlichen Wassertiere. Ich bin jetzt bei Wassertieren leider nicht so bewandert, meine Freunde, auch wenn ich der Meister der Meere bin, aber ist nicht so... Das Gebiet, was mich besonders interessiert. Aber, meine Freunde, ich weiß nicht, wie ihr bewandert seid im Wasser, meine Freunde, aber es gibt diese komischen Tiere, die so ganz tief unter Wasser leben. Die sehen alle so ein bisschen gruselig aus. Also, nicht so, dass der Boss davor Angst haben würde, sondern eher so. Ich weiß nicht, wenn ihr solche Johannese zum Beispiel kennt, also die nicht so krassen Typen. Und die sehen auch manchmal gruselig aus. Man hat nicht Angst davor, sondern man. Man fühlt sich unwohl irgendwie, wenn die so krank aussehen, so dünn und ich weiß nicht, ich glaube ihr kennt es bestimmt, auf jeden Fall in die Art gruselig. Also nicht gefährlich gruselig, sondern so, ja, lelik-mäßig gruselig. Auf jeden Fall gibt es ja diese Tiere, ich kann euch ja mal eventuell so ein Bild einblenden. Und ja, ich denke mal, jetzt könnt ihr euch ein bisschen besser vorstellen. Auf jeden Fall diese Tiere gibt es ja auch noch. Und die anderen Tiere, die schwimmen ja immer so ein bisschen weiter oben rum, die kennen mich halt. Da hört man viel von mir, man sieht mich auch ab und zu, weil ich auch sehr muskulös bin, sieht man mich ja sowieso auch im Wasser besser. Aber diese Tiere da unten, die kennen mich nicht, weil erstens sind die so weit unten, zweitens sind es wie so, ja, früher hat man es Stubenhocker genannt, meine Freunde, ich weiß nicht, wie man das heutzutage nennt, solche Leute, die halt, wie jetzt so der Johannes, der nur in seiner Wohnung rumsitzt, wisst ihr, er macht nichts, er geht nicht raus, hat wahrscheinlich Angst, weil er eventuell in das Latko um die Ecke kommen könnte und in sein Pausenbrot abnehmen könnte, aber so ist es halt quasi auch bei diesen Fischen, meine Freunde, deswegen haben die nichts von mir gehört, die wissen nicht, wer ich bin dann haben sie quasi die Nachricht übermittelt bekommen, dass ich jetzt der, der Meister der Tiere bin. Beziehungsweise der Meister der Wassertiere. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Fische, die waren auf jeden Fall erstmal ein bisschen geschockt. Vor allem, weil sie auch so ängstlich sind. Und haben dann quasi noch ein bisschen mehr Angst bekommen. Aber dann bin ich hingekommen, der Boss, sehr großhützig wie er ist, ist mal kurz runtergeschwommen, auch wenn ich immer noch nicht schwimmen kann. Oh ne, Latkovalovic Walowitsch hat es ja beigebracht im letzten Video, habe ich ja schon fast vergessen, meine Freunde. Auf jeden Fall bin ich mal kurz runtergeschwommen, wie ein Eins, wie ein Olympiaschwimmer schwimmer mittlerweile, dank Latkovalovic Und hab mir gesagt, ey Jungs, solange hier in eurer kleinen, gilligen Bude bleibt hier unten, passiert euch nichts. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie diese kleinen Fische sich gefreut haben, meine Freunde. Und der Boss hat mal wieder, ja... Einfach eine gute Tat getan, aber was noch ein bisschen wilder war, als dass ich jetzt auch mit diesen Tieren reden konnte, war die andere Sache, die mich, ja, durch diese Sache quasi verändert wurde. Ich glaube, so kann man es am besten ausdrücken. Und zwar habe ich dadurch Superkräfte bekommen. Die einigen werden jetzt denken, oh, wow, das ist krass. Die anderen werden denken, Boss, hattest du nicht schon immer Superkräfte? Das stimmt auch. Viele wissen, ich bin ja übermenschlich stark auch übermenschlich intelligent und hat noch die ein oder andere, ich sag mal, geheime Superkraft, weil man muss auch ein bisschen was für sich behalten, meine Freunde. Aber durch diesen Tag, als ich der Meister der Meere wurde, habe ich quasi noch eine Superkraft dazu bekommen. Beziehungsweise sogar mehrere. Und zwar eine davon war, meine Freunde. Ich denke mal, jeder wird sich schon mal Gedanken gemacht haben. Jeder hat sich schon mal gedacht, boah, das würde ich gerne können. Das wäre es wirklich, was mich glücklich machen würde, was mein Leben auch erfüllen würde. Das ist die eine Sache, wenn ich wirklich einen Wunsch frei hätte, die würde ich mir wünschen. Schreibt mir bitte jetzt in die Kommentare, was ihr denkt, was diese Superkraft sein könnte. Weil mich würde zwar interessieren, wie meine Zuschauer so denken würden in diesem Moment. Auf jeden Fall, was ist es? Es ist sehr simpel, aber auch sehr, sehr gut, meine Freunde. Und zwar, man kann es auch ein bisschen herleiten. Ich bin jetzt der Meister der Meere. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Früher, ganz, ganz früher, wo der Boss noch in Schwimmbädern gegangen ist, heutzutage nur noch im eigenen Privatpool oder im eigenen Privatmeer, meine Freunde, da wird es natürlich nicht mehr gemacht, aber früher, wenn man in den Schwimmbädern unterwegs und noch ein bisschen jünger war, da hat man natürlich das ein oder andere Mal ein bisschen Wasser auch quasi für die anderen dargelassen im Wässerchen, meine Freunde. Ja, ich denke mal, ihr werdet es kennen. Aber, wenn man der Meister der Meere ist quasi in seinem, ja, in seinem Land, in seinem... Planeten ist das Wasser, da muss man nicht mehr pinkeln, meine Freunde. Das ist nicht nur so, dass es dann quasi im Wasser ist, sondern auch an Land. Weil quasi der Urin, meine Freunde, ist ja quasi auch mäßig wie Wasser. Und man beherrscht es halt quasi auch und deswegen muss man nicht mehr pinkeln. Und das ist wirklich sehr, sehr heißes Eisen, meine Freunde. Ich als Businessman profitiere davon natürlich darüber noch ein bisschen mehr. Weil ich konnte in dieser Zeit, wo ich normalerweise hätte pinkeln müssen... ...so viele Businesses aufbauen müssen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, meine Freunde. Also der Boss ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr, sehr stark. Deswegen noch reicher geworden, sage ich mal. Das hat mir wirklich sehr viel weitergebracht. Eine andere Fähigkeit, meine Freunde, die ich dadurch gelernt habe... ...beziehungsweise bekommen habe... ...ist, dass ich nicht mehr weinen konnte. <lacht> Kleiner Spaß, meine Freunde. Der Boss hat natürlich noch nie in seinem Leben geweint. Ich denke sogar noch nicht ein einziges Mal... Nicht mal als ich ein Baby war, haben schon damals die Ärzte in Bosnien gesagt. Also dieses Baby scheint besonders krass zu sein, weil es halt eben noch nie geweint hat. Also, das war gerade eben kleiner Spaß meine Freunde. Der Boss könnte ja auch mal ab und zu ein bisschen lustiger sein, habe ich mir gedacht. Bringe ich euch mal kurz zum Lachen. Nein, aber was? Was ist es sonst? Was ist sonst, was ich dadurch lernen hätte können? Und viele denken jetzt aus, oh, dass wir den pinkeln, das reicht doch schon. Habt ihr an sich auch recht. Aber es hat er trotzdem noch seine Vorteile. Und zwar, meine Freunde, knallt euch an. Ich kann unter Wasser trainieren. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber normalerweise, wenn man unter Wasser ist und so eine. Ja, mit was trainiert ihr so normalerweise? soll wir mal Bankdrücken, zu so stabilen 200 Kilo Arbeitsgewicht. Ist man gerade am Berg ist es unter Wasser nicht mehr so schwer. Weil ich ja dann quasi der Meister der Tiere war, musste ich ja auch ab und zu mal unter Wasser sein quasi, um dir ja den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben sollen, meine Freunde. Da wollte ich auch mal trainieren hat nicht so gut geklappt. Aber durch diese Fähigkeit wurden die Handeln quasi unter Wasser sogar noch ein bisschen schwerer. Also waren quasi 200 Kilo, sowie, keine Ahnung, 400 Kilo. Es war mal das Doppelte, glaube ich. Für mich natürlich trotzdem, Nothing Special war trotzdem sehr leicht. Aber das hat dem Muskel nochmal so ein bisschen einen besonderen Anreiz gegeben. Und deswegen bin ich quasi sogar noch ein bisschen breiter geworden durch diese Fähigkeit. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Und ja, ich würde mal sagen, das war's dann heute für erstmal. Jetzt habe ich euch erklärt, was hat es gehießen, der Meister der Meere zu sein. Im nächsten Video, meine Freunde, geht es dann weiter, was ich dann quasi als Meister der Meere gemacht habe. Ich spoilere es euch schon mal vorab. Ich habe mich dann relativ schnell aus dem Wasser wieder verpisst, weil das war nicht so meine Sache. Und bin in ein... Besondere Stadt gereist, meine Freunde. Ich habe schon mal ein Video drüber gemacht. Hab schon mal ein bisschen was erklärt. Das war auch sehr gefährlich. Und zwar Johannesburg, meine Freunde. Falls ihr euch schon freut auf die nächste Folge am Sonntag, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da und lasst ein Abo da. Und euer emp -I -I der Boss, ist auf und Bitches. No homo. Skurr. Übrigens, Dankeschön an den ähm, Intro-Ersteller. XI Alcatraz, sehr stabiler Mann sehr ehrenwert. Küsschen geht raus, no homo.